Ah, jetzt geht's los. Also hier steht live. Sind wir live? Sind live? Hier Das live, live. auf <lacht> Facebook. Und schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert, ob wir live auf Facebook sind. Die Übertragung funktioniert. Ich kann noch nicht sehen. Doch, doch, doch, doch, doch. Perfekt. Wunderbar. Sehr schön. Wir sind live auf Facebook. Yeah. Hallo ihr Lieben! Einen wunderschönen guten Tag aus Valencia und ein herzliches Hallo nach Frankfurt zur Hilke. Hallo liebe Hilke! Schön, hallo! Lieben Hier auf Facebook mein ganz großes Kompliment, dass ihr heute am Sonntagabend hier dabei seid, statt Couching zu machen wie ich und du vielleicht auch aus deinem früheren Leben das noch kennst, Sonntagabend einfach auf der Couch liegen, vielleicht Tatort oder irgendwas gucken und nichts für seinen eigenen Quantensprung im Leben machen. Und deshalb mal ganz ja. großes Kompliment an dich hier auf Facebook, in unserer großartigen Gruppe, dass du live hier dabei bist. Wir freuen uns riesig und du kriegst jetzt mal einen Applaus hier von uns für dein Dabeisein. Klickt <lacht> doch gerne mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein oder schreib mal ja alles bestens ins Kommentarfeld, dass wir auch wissen, dass du uns gut siehst und hörst hier auf Facebook. Und ich schaue mal in die Gruppe noch einmal rein, ob das klappt. Ton her. Ja, das klappt. Okay, perfekt, wunderbar. Mal schauen, wer hier schon dabei ist. Die Manuela Durstmüller ist dabei. Hallo liebe Manuela, schön, dass du dabei bist. Schreibst uns gerne doch mal auch rein, von wo ihr zugeschaltet seid. Wenn wir hier so international sind, das ist ja schon ein Segen, was man alles machen kann heute. Die Irmgard ist mit dabei, die Birgit ist mit dabei, die Julia ist mit dabei. Yeah. Sehr schön. Yeah. Die Anka ist mit dabei. Das sind mal so die, die ich jetzt hier sehen kann. Der Thorsten ist, glaube ich, mit dabei. Wunderbar. Super. Ja, die Evelyn ist mit dabei, Hallo, liebe Evelyn? Ja, schön. Yeah. Perfekt. Ihr <lacht> ja, Lieben, dann können wir doch starten. Dann begrüße ich meine großartige Interviewpartnerin heute hier nochmal. Hallo liebe Hilke. Nochmal ganz, ganz herzlich willkommen. <lacht> Hallo liebe Irma. Danke an dich, dass du dir auch Zeit genommen hast, heute hier am Sonntagabend live deine großartigen Quantensprünge, kann man schon sagen, in deinem Leben zu machen, binnen kurzer Zeit, weil wir <lacht> haben es ja schon angekündigt, du hast dich im Grunde genommen innerhalb von drei Wochen zu 100% Prozent für dein freies, selbstbestimmtes Leben entschieden ja. und hast jetzt absolute Klarheit zu deinem Seelenplan. Und darüber, darum geht es jetzt. Ja, das stimmt sehr schön. Mhm. Ihr Lieben, die ihr jetzt live dabei seid, wenn ihr Fragen habt, wenn während des Interviews jetzt hier Fragen aufkommen, schreibt es gerne ins Kommentarfeld rein. Wir nehmen uns anschließend noch Zeit und gehen da gerne auch nochmal auf Fragen ein und werden dir euch da auch nochmal einen Raum geben. Okay, liebe Hilke, dann lass uns mal starten. Dann erzähl mal, wir arbeiten jetzt seit eigentlich kurzer Zeit zusammen. Du bist eine meiner wunderbaren Akademikerinnen, wie ich euch immer so liebevoll nenne und ähm, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wie ging es dir denn, bevor du mit mir durchgestartet bist, was war denn so anders in deinem Leben? Wie ging es dir? Erzähl mal. Ja, also als ich angefangen habe bei dir, ging es mir ziemlich schlecht. Also da hatte ich, ähm, da hatte ich Panikattacken und beziehungsweise nicht so richtig Attacken, sondern ich hatte immer mal wieder so Herzrasen und so richtig üble innere Unruhe und konnte nicht schlafen und hatte irgendwie einen ziemlichen inneren Stress ähm, aufgrund einer Situation in meinem bei meinem Arbeitgeber ähm, wegen der anstehenden Umstrukturierung und ähm, ein bisschen ist, also, wenn ich ein bisschen ausholen ausfülle, könnte, dann ähm, also ich hatte schon jahrelang vorher immer wieder auch äh, war ich krank, war auch eine hatte auch eine längere Auszeit, hatte auch mal ein Burnout. Ähm, das zog sich so von Ende 2013 bis Anfang 2017 so hin und ich bin dann immer wieder zurückgegangen zu meinem Arbeitgeber und fühlte mich da einfach nicht wohl, ähm, beziehungsweise habe halt gemerkt, das ist nicht meins mhm. und. Ähm, als ich habe dann auch schon alle möglichen Vor 2013 habe ich ganz viele Ausbildungen gemacht nebenberuflich und wollte auch schon ähm, mich nebenberuflich selbstständig machen und hatte schon alles Mögliche gemacht, aber ich hatte halt einfach nicht den Griff dran gekriegt, sozusagen. Mhm. Und als dann im Februar letzten, diesen Jahres. Ähm, dann eben diese, diese, diese krasse Umstrukturierung geplant war und es klar war, wir werden komplett aufgelöst. Die ganze IT von 3000 Leuten ungefähr wird komplett aufgelöst. Ich war in der Personalentwicklung, wir haben, es war klar, wir werden komplett woanders sein. Da ja da kam halt dann diese innere Unruhe, diese, diese Panik und dieses ganze, dieser ganze innere Stress, sodass ich dann gesagt habe, so jetzt ist Schluss, jetzt ziehe ich die Reißleine. Jetzt ändere ich wirklich was. Ja. Jetzt muss ich was ändern. Und ähm, ja, dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht. Ja. Ja. Da sieht man auch mal so diese, diese Denke, die wir ja eingepflanzt bekommen haben, zum Thema sicherer Job. Wenn ich irgendwo angestellt bin, habe ich einen sicheren Job. Und da sieht ja. man einfach mal, wie schnell sich in Unternehmen, sowohl in kleinen als auch in großen, auch in Konzernen, von jetzt auf gleich Dinge hinter den Kulissen verändern. Und dann steht man von jetzt auf gleich vor der Tatsache. Und es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Das zum Thema vermeintliche Sicherheit. Ne? Und das genau. ist ja im ja. Prinzip auch so geschehen. Okay, das war, mir auch, das war bei mir auch ganz klar. Dass, dass, das war jetzt nicht wirklich so ein sich. Also es, es, fühlte sich noch, es fühlte sich nicht mehr sicher an. Ja, und ich war halt immer da geblieben, weil ich halt dachte, oh, ich habe einen sicheren Job. Und dadurch, dass ich immer wieder krank war, dachte ich, ich kann da nicht raus, weil was ist, wenn ich wieder krank werde und ich bin dann selbstständig. Ja? Ja. Ja. Und das hat mich dann immer wieder in diesem Job gelassen, wo ich mich wirklich nicht wohlgefühlt habe, wo ich mich, mit dem habe ich mich arrangiert. Ja, ich habe ich hab in einem Bereich gearbeitet, wo ich, wo ich auch ähm, ganz schöne Sachen machen konnte. Ich hatte mir eine Nische ausgesucht ja, oder dann irgendwann gefunden. Das war okay, aber es war halt nicht wirklich mein Konzern, es waren nicht, mein, mein, war nicht meine Strukturen, es war einfach nicht das, was meinem Herzen entsprach. Hm, hm, hm. Ja. Also so eine gewisse Unzufriedenheit bei India. du hast ganz gutes Geld verdient. Ja. Und wie das bei mir ja früher auch mal war, öffentlicher Dienst, man verdient ganz gut, aber man merkt irgendwann, und das hat ja in dir auch so ein bisschen rumort, es ist nicht ganz so mein Ding. Und dein Körper hat dir wow. ja auch schon so einige Signale geschickt, wo du auch wahrgenommen hast. ja, Das hat jetzt schon was damit zu tun, dass ich nicht so voll und ganz auf dem Weg meines Herzens bin. Ne? Genau, also das eigentlich schon... Eigentlich schon, schon ganz früh war das klar, ja, aber ich eben, wie gesagt, weil ich eben dann immer wieder krank war und weil ich immer wieder dachte, nee, das kannst du doch nicht machen, du bist jetzt hier versichert, gesichert, ähm, habe ich dann halt mal gedacht, ich mache das nebenberuflich. Ich mache einfach nebenberuflich, äh, was, was, ich hatte auch mal irgendwann ein Coaching bekommen, das war 2010 oder 2011, habe ich mal ein Coaching von einer Kollegin bekommen und das war total super, da habe ich mir auch schon mal so ein bisschen angeguckt, was ich eigentlich so gerne mache und so. Und dann sagte die mir, ja, dann mach das doch nebenbei. Mhm. ja. Also so nach dem Motto, arrangiere dich weiter mit deinem Job und mach das nebenbei. Das habe ich dann gemacht. Mhm. Und das ist halt dann irgendwann echt in die Grütze gegangen. ja. Mhm. Also oder mhm. ja, Das war dann halt nichts. Und vor allem habe ich nicht geschafft, nebenbei das zu machen, weil ich gemerkt habe, ähm, es kostet mich einfach zu viel Kraft, mhm. da in dem Job zu bleiben und dann wieder, wieder was machen, was... Was halt, also ich habe halt offline gearbeitet und, und immer, immer wieder Angebote gemacht, wo ich einfach Leute eingeladen habe und die kamen dann nicht oder es kam nicht, nicht genug und so. Also es war einfach nichts Halbes nichts Ganzes. Es war ein Hamsterrad, es war eine Doppelbelastung, was viel Energie dann gekostet hat. Ne? Genau, ja. ja. Mm -hmm. Ja. Und wie ging es dann weiter, Hilke? Dann bist du irgendwie auf mich mal aufmerksam geworden und wir hatten dann äh, ein Erstgespräch miteinander geführt. Du bist zu mir in die Durchbruchssession gekommen. Genau. Ja, genau. Also ich bin auch ziemlich schnell zu dir gekommen, weil ich habe, also ich war gar nicht lange irgendwie in deiner Gruppe. Ich war, glaube ich, erst in deiner Gruppe, ähm, nachdem wir diese Session hatten. Ja, da habe ich gesagt, ach, da gibt es ja auch eine Gruppe. Ähm, ich hatte In der Zeit war ich krank geschrieben und hatte mir ähm, alle möglichen, Angebote so angeguckt und ich hatte auch mal dein, dein Newsletter angefordert und und irgendwann habe ich dann eine Mail gelesen, ähm, Live-Webinar, entdecke dein Leben, dein, deinen Seelenplan und dann dachte ich, das mache ich mal mit. Ja. Und ich habe auch andere Sachen mitgemacht, das war ganz spannend und als ich dann dann habe ich da habe ich dieses dieses Webinar mitgemacht, dachte hey großartig, das ist ja super, das hat ja richtig gut, da habe ich ja richtig was rausgeholt und dann habe ich sofort diese diese Session da, dieses Gespräch mit dir äh, gebucht und dann war ja noch eine Woche Zeit und habe ich da auch noch mal ein paar paar Webinare gemacht und ja und dann haben wir das Gespräch geführt ja an dem Morgen dachte ich sogar noch na naja, mal gucken ob es überhaupt stattfindet weil der Link kam ja erst kurz vorher <lacht> Naja, wenn nicht, dann, dann kam wieder so ein Verhinderer, der dann dachte so, ähm, ach nee, dann ist vielleicht jetzt gar nicht so gut, wenn ich das jetzt mache und so. Das war ganz lustig. Und dann hat es halt doch stattgefunden und dann dachte ich, naja, gute machst du das jetzt halt. Ja. Ja. Unser lieber Denker und Zweifler, ne, der immer so gerne schnell alles in Frage stellt. Kann das jetzt wirklich Ja, passieren? ja, total. Ist jetzt doch der richtige Zeitpunkt. Steht der Mond zu den Sternen in einer richtigen Konstellation? Und, und, und, <lacht> was wir immer alles kreieren. Ne? Ich kenne das, ich weiß. Ja. Was war denn für ja, dich ja. nach diesem Erstgespräch schon anders? Was, wie wie ging es dir denn dabei schon, Hilke? Also in dem Gespräch war ja eigentlich schon klar für mich, dass ich, dass ich das auf jeden Fall machen möchte. Mhm. Dass, dass ich also in dein in einem Programm kommen möchte, dass ich das Coaching mit dir machen möchte. Und also im Grunde genommen hatte ich mich da schon entschieden. Ich muss halt noch gucken, wie, wie ich das mit dem Geld mache, wie, wie ich das finanziere, ob mit Bali. Weil da war ja dann vier Wochen später dann, dann die Bali, das Bali-Retreat und ich hatte schon Urlaub in Spanien gebucht. Und also bei meiner Mutter und habe dann auch da alle möglich also ich hätte ich da alles Mögliche umplanen müssen, habe dann auch totalen Ärger gekriegt deswegen. Und also es war wirklich ein Gedöns, so und dergleichen. Und dann habe ich, ähm, ja, und es war aber schon klar, ich, ich möchte es machen und habe auch gedacht, ich möchte auch Bali machen, ja. Und jetzt muss ich halt gucken, wie erstmal wie kriege ich das Geld hin, wie kriege ich das finanziell hin und wie kriege ich, ähm, wie kriege ich jetzt das, ähm, das Organisatorische hin. Mhm. Weil da hing auch noch meine Mutter dran und die, die wollte mit mir mit nach von Spanien zurückkommen. Und das war ja dann gerade die Zeit nach Spanien, wo ich also ich bin dann wirklich ganz ja, das kann ich gleich erzählen. Und es war halt ja, wie fühlte ich mich danach? Also ich habe ich habe wusste einfach schon, boah, da kann ich richtig was verändern jetzt mhm. und und jetzt geht's los im Grunde genommen. Ja, jetzt, jetzt, jetzt kann ich kann ich endlich was ändern. Ja, jetzt kann ich wirklich was tun und jetzt kann ich, ähm, ja, jetzt, jetzt wird alles gut. <lacht> so, ja. ähm, und ich war tierisch aufgeregt, also mein Nervensystem war, war total auf, auf Flatter, ne? Und dachte, was, was kommt da jetzt? Und ähm, ja, und dann habe ich mich einfach ähm, ich gedacht, okay, das wird, jetzt, das wird jetzt einfach gut. Ja. ja, ähm, ja. Was soll ich sagen? Und du hast alles also also, also, so beiseite geschoben, ne? Bitte? Du hast den Zweifler einfach beiseite dann gelassen. Der war einfach klar. Es geht jetzt wirklich darum, auf dein Herz, auf deine Seele zu hören. Das ist es jetzt, womit du wirklich endlich mal durchstarten kannst. Wo du wirklich mal Navi wie ein Navigationssystem hast, da startest ja. du und da willst du hin. Ne? Genau, ja, ja, genau. Und das fand ich auch so klasse, dass du gesagt hast, ähm, ich, ich, äh, ich gehe mit dir Schritt für Schritt von da nach da, wo du hin willst, ja. Und. Ähm, und das fand ich einfach klasse. ja. Da habe ich das Gefühl, okay, ja, prima, da werde ich jetzt an die Hand genommen und, und äh, kann da jetzt auch vertrauen, dass das, dass das auch klappen wird. Und ich konnte mir ja ganz vieles noch gar nicht vorstellen. Du sagtest mir, du ja, du wirst dann, dann und dann äh, oder du kannst dann und dann schon Erfolg haben und, und das und das und so und so. Und ich dachte, was sagt die mir da? Das? Ich, kann mir das, ich konnte mir das echt nicht vorstellen. Ja? So, so stark war dieser Zweifler in mir oder diese Zweiflerin in mir, die dann immer wieder dazwischen und sagte mir, nee, das geht doch gar nicht. Ja. ja, ja, ja. Aber großes Kompliment an dich. Du hast dich wirklich dafür committed, deinen Weg zu gehen, weil ich kann mich daran erinnern, du hast Flüge umbuchen müssen, weil es war ein kurzes geplant, du musstest das mit deiner Mutter umorganisieren und du hattest auch noch ein op zwischendrin. Auch das hast du alles zwischendrin, noch alles gewuppt, ne? Ja, ja, genau. Ich hatte, wir hatten ja das Gespräch Ende Februar. Und ich glaube, das erste ähm, Coaching-Gespräch, das war dann am, das war dann Ende März. Also kurz, ich glaube zwei Tage bevor ich dann nach Spanien gereist bin. Ja. Und in der ja. Zeit, also ich hatte Anfang März, am 6. März hatte ich die Hand okay. Rechte Hand, ich konnte überhaupt nichts machen mit der lange Zeit. Und ähm, habe dann also schon, schon Anfang März habe ich dann schon meine Sachen für Bali ge <lacht> gepackt. Also überhaupt für Spanien und Bali, damit ich dann eben ja. nicht so eine Belastung für meine ja. Hände hatte. Also ich habe dann wirklich schon im Grunde genommen schon Anfang März ganz viel ähm, einfach verändert und geplant. Und, ähm, und ja genau, ich habe mich total committed drauf und ich habe auch irgendwann einer Freundin gesagt, Ey, ich, ich habe das Gefühl, ich, also ich, ich bin verrückt. Ich bin wirklich verrückt. Also ich verrücke mich gerade in meinem Leben. Und dann sagt sie, ja, Mensch, äh, ähm, und was kostet denn das alles? Und dann, also vor allem Bali. Und dann, dann habe ich gesagt, du, das ist unbezahlbar. Mhm. Und das kam so aus mir raus. Das kam so wirklich nicht aus meinem Kopf, sondern das kam hier so raus. Ja. Ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet, aber das, das ist unbezahlbar. Und so ja. war es auch. Also, ja. Ja. Wir ja. können gerne nochmal noch über Bali sprechen. Also, der war ganz klar, du investierst jetzt wirklich in dich und in deine Persönlichkeit und gehst jetzt deinen Weg. Und der war auch klar, du nimmst das alles nochmal. Zu hundertfach zurück. Das ist jetzt nicht in dem Sinne irgendwo Geld rauswerfen, sondern eine wirkliche Investition, die man ja eigentlich ja. macht, um das zu vermehren. Da steckt das Wort Investment ja drin. Ne? Genau, ja, ja, das war mir auch, also das, das war mir bewusst, also wirklich eine, eine Investition in nicht. Ähm, und es, es, ich musste es jetzt auch machen. es war, war irgendwie klar, es, es geht jetzt nicht mehr anders. Diese ja. Panikattacken, das war einfach. Oder diese Panik, diese Unruhe, das war einfach ganz klar, jetzt, jetzt oder gar nicht mehr. Also mhm. entweder ich, ich mache jetzt dann bis zur Rente das, ähm, so weiter oder ich ändere jetzt was Ja. ja. und mit ja, dir okay. halt. Ja. Ja. Mhm. Und dann sind wir gestartet mit dem Startcoaching und ich kann mich genau. auch noch gut daran erinnern, dass du mir anschließend noch eine Mail geschrieben hast und mir geschrieben hast, dass da Tonnenanlass ja. nach diesem Startcoaching von dir gefallen sind. Magst du da noch was mit uns teilen, Hilke? Ja, also ich kann mich gerne, ja ich kann mich noch daran erinnern. Das war ähm, genau es war Ende März und ich habe ähm, und ja irgendwie hatten hatten wir noch was aufgelöst, ja oder du ja. hattest was also oder wir gemeinsam sind da in so einen Raum gegangen und haben dann äh, noch mal einen ganz dicken Brocken aufgelöst, der der mich eben blockiert hat, der mir gar nicht bewusst war mhm. und und ähm, danach hatte ich so das Gefühl, da ist wirklich, da ist noch mal so richtig was, so ein ja wirklich tonnenweise äh, Ballast abgeworfen. Und ähm, ja, und dann hatte ich das Gefühl, jetzt kann es wirklich richtig losgehen. Ja, also ja. jetzt ähm, ja, ich habe mich eigentlich total frei gefühlt und, und, und gut ja. wohl und um, so in Aufbruchsstimmung und so. Sehr ja, schön. Sehr Totale sehr Aufbruchstimmung. Ja. Und dann sind wir uns auf Bali <lacht> zum ersten Mal persönlich begegnet. <lacht> beim Lebensfreude-Retreat. Ja, genau. Birke, <lacht> was hat das noch mit dir gemacht? Ich werde ja so oft gefragt, was oh. machst du da auf Bali? <lacht> es ist so schwer in Worte zu fassen, aber vielleicht kannst <lacht> du ein bisschen was erzählen, so aus deiner Perspektive. Vielleicht findest du richtige Worte. Ja, also äh, das war einfach das war mega, also ähm, schon allein dahin aufzubrechen, also diese ewig lange Reise zu machen ähm, und als ich dann, ich, ich hatte ja, ich bin ja vom, am 3. April, das muss ich noch erzählen, am 3. April bin ich von Spanien nach, nach Frankfurt geflogen mit meiner Mutter, abends sind angekommen, halb elf. Ähm, am nächsten Tag bin ich von, von Frankfurt um was weiß ich, 17 Uhr irgendwas geflogen, habe morgens noch meine neue Brille abgeholt <lacht> und mit meiner Mutter noch einen Kaffee trinken gehen. Also ich war, war irgendwie voll in diesem Ding und dann, ähm, und dann war ich da am Flughafen und schon sehr, sehr früh und stand dann da vor diesem Riesenflieger und dachte, boah, Wahnsinn, und den, den steige ich jetzt gleich und eine ewig lange Reise und dann habe ich ein Video gemacht ähm, und habe gesagt, hier, ich ich befinde mich jetzt gerade am Start meiner Reise. Und zwar eine Reise nicht nur nach Bali, sondern zu mir. Also eine Reise zu mir selbst. Und ähm, die Reise hatte zwar schon angefangen, ähm, aber da nochmal so richtig turbomäßig. Ja? Ja. Und ja. das hatte ich schon, das hatte ich das Gefühl. Und als ich dann in Bali nach einer ewig langen Reise ankam, die auch echt eine echte Herausforderung war für mich, ähm, da, da war ich ja dann. Und, und, und dann irgendwie nach, ja, nach langer, langer Zeit dann, und Übernachtung nochmal in den Passar ähm, bin ich dann da in diesem Haus, in diesem, Haus, äh, in diesem äh, nach Ressort angekommen, diesem wunderschönen Hollyway Garden, ja. Garden und dachte, boah wow, Paradies wirklich. Mhm. Und äh, als wir uns dann getroffen haben und dann war ja da gleich diese Meditation, dachte ich, oh toll, ich, das ist super schön. Und, und dann, ähm, dann habe ich mich erstmal akklimatisiert und diese tollen Menschen kennengelernt. Und diese, diese fünf Tage Retreat, das war einfach, ja, das war ähm, das war sich selber kennenlernen, nochmal ein Stück ähm, auf eine ganz andere Weise. Ähm, Zugang zu sich selbst finden, also zur Seelenessenz. Also wirklich, ich hatte das Gefühl, ich, ich, lerne, ich lerne meine Seele kennen. Ich habe wirklich Zugang zu meiner Seele und zu meinem, ähm, also wirklich zu meiner Essenz, ja. Und, und zur geistigen Welt und zum zu diesem ja einfach dieser, dieser Energie die einfach da ist ja und, äh, und, und, und wir sind wir waren total verbunden alle miteinander da war gleich so eine da war gleich eine, eine, eine Energie in dieser Gruppe das war unglaublich also ich habe mich total aufgehoben gefühlt und ich war schon so ein bisschen gespannt oh Gott wie wird denn das jetzt wieder so mit Gruppen weil ich hatte aufgrund meiner Geschichte mit vielen Umzügen und hin und her ähm, und hat also immer wieder verschiedenen Klassen so habe ich, hab ich ein Thema mit Gruppen gehabt kann ich sagen und das hat sich habe ich auch das Gefühl das hat sich so Bali einfach mal so in in Wohlgefallen und ich war so in diese Gruppe integriert und ich fühlte mich so aufgehoben da dass wir auch so also dann wirklich auch so so ganz ehrlich nicht nur zu uns selbst sein konnten sondern auch mit den anderen also wir konnten uns einfach ich hatte das Gefühl ich kann nicht zeigen vor mir vor dir vor der Gruppe und, ähm, und ich kann richtig, richtig gut und intensiv an mir arbeiten. Und das fühlte sich nicht wie Arbeiten an, so wie in der Therapie oder so, sondern das, ist einfach, das war einfach wunderbar Transformation, Heilung, ganz viel Lebensfreude. Ich habe gemerkt, jetzt kommt meine ganze Lebensfreude richtig, richtig raus. Ja, ja, ja. Und also es war, war einfach genial. Und dann dieses tolle... Ähm, dieses wunderbare Hollywell Garden und das Meer und diese ganzen Menschen, die da auch so glücklich gelebt haben, also diese die, auch, auch, auch diese, dieses Personal sozusagen, die da ähm, gearbeitet haben, die waren so klasse, die waren eine richtige Familie. Mhm. Und dieses ganze das, das Haus, also die Häuser, die, die Apartments, also wow, wow. Und eben vor allem, also deine Arbeit, das war wirklich, also dein Wirken, ne? <lacht> ähm, das war wirklich wirklich großartig, also genau und ich hatte dann danach das Gefühl, ich habe jetzt mal ordentlich was losgelassen noch mal, noch mal ganz viel transformiert mhm. und ich habe ähm, mich sehr, also ich habe mich wieder ein Stück kennengelernt, also auch eben die Sales hat ja eben schon gesagt und ähm, und eben auch ich habe wirklich erfahren, wofür ich hier bin, mhm. also wirklich mein Lebenssinn erfahren. Und, ähm, und auch so diese, diese Unterstützung von der Gruppe, von, der, von dir, von der geistigen Welt und also von dem Ganzen, ähm, was uns so umgibt und also das fand ich, fand ich einfach großartig und ich bin dann zurück nach zehn Tagen, also ich habe eine Reise gemacht von zehn Tagen und hatte das Gefühl, ich habe eine ewig lange Reise gemacht ähm, und, und eine ganz intensive Reise und, und bin da zurückgekommen und dachte, wow, es wird jetzt alles anders. okay. Ja, sehr schön. Also du hast da einen riesen Quantensprung gemacht, um es mit anderen Worten auch zu sagen, auch auf Bali. Nicht? Ja, genau, mal ganz kurz gesagt. Sehr schön. Ja. Und dann sind wir ja anschließend hier nochmal im Programm in der Akademie in die Tiefe gegangen. Mhm, genau. Hast du nochmal ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse bekommen, hast deinen Seelenplan entdeckt und deinen Seelenberuf daraus kreiert. Magst du das genau. mal mit uns teilen? Was, du dein, was, was, was ist so dein Seelenplan? Was hast du herausgefunden? Also, auf Bali habe ich schon herausgefunden, dass, dass ich dafür da bin, dass ich Lebensfreude, Transformation und Heilung in die Welt bringe. Inwieweit jetzt die Heilung, also wie weit ich die Heilung in die Welt bringe, das wurde da jetzt nicht so genau gesagt. <lacht> also, ich habe das wirklich erfahren. Ja, das fand ich total äh, hammermäßig und die Gruppe hat es mir auch eben dann auch wieder gespiegelt. Ja. Ähm, und ja, wir, ähm, wie habe ich das hier? Also, ich. Ähm wir sind ja dann in der Akademie nochmal weiter Schritt für Schritt vorgegangen, sind in die Tiefe gegangen, sodass dir genau. ja immer klarer wurde: okay, das ist wirklich mein Seelenplan, das entspricht dem wirklich. Und ja, da genau. haben wir ja dann so, ja, ich nenne es ja gerne den Seelenberuf kreiert. Ja, genau. Und da habe ich dann ähm, eine ganz interessante ähm, Entdeckung gemacht. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich, ich bin. Dafür da für, für Frauen in den Wechseljahren oder so in meinem Alter oder, äh, und helft denen dann irgendwie so wieder in die Entspannung zu kommen oder irgend sowas in der Richtung. Und äh, dann kam was ganz anderes dabei raus, äh, nämlich dass ich ähm, dafür da bin, im Grunde genommen jungen Frauen, die in der beruflichen Orientierung sind und eben so gar keinen Plan haben, was sie machen sollen, denen helfe, ihre Gründen, auch ihren Lebenssinn und ihre Berufung zu entdecken. Und ähm, ja und dann damit sie dann eben wirklich auch äh, mit Freude, Leichtigkeit und und mit einem Plan und mit einer ganzen mit, mit Klarheit in diesen in ihren Beruf, beruflichen Weg starten können. Und das kam einfach, ich habe halt gemerkt, ich, ich hatte, also ich habe dann auch so einen roten Faden oder mehrere rote Faden durch mein, mein Leben noch mal meine Biografie ähm, so herausgefunden. Und, ähm, und da habe ich halt gemerkt, es gibt einen ganz heftigen roten Faden, nämlich, dass ich eigentlich von Beginn meines mein, meines Abi, also direkt nach dem Abi oder schon vor dem Abi, bis eigentlich bis zu dem Punkt, wo ich dann bei dir gestartet habe, eigentlich nicht so richtig wusste, wo mein beruflicher ähm, Plan ist. Und, ähm, und ich bin immer wieder, also ich bin jetzt nicht so jemand gewesen, der jetzt irgendwie äh, Karriere gemacht hat oder irgendwas ne, ähm, in, in seinem Job, sondern ich bin wirklich, habe manchmal äh, Jobs übernommen, die halt, ähm, die haben sich einfach ergeben. Ja. Und dann habe ich es halt gemacht und dann ich, bin ich da wieder raus, weil ich mich da nicht wohlfühle und habe mich wieder woanders beworben und dann kam da auch wieder, was. also manchmal kam auch von außen was, ähm, sodass ich also nie so richtig, ich bin nie zielgerichtet irgendwo hin. Ich habe nie mal geguckt, was ist denn eigentlich mein Ding. Hm. Ähm, das habe ich am Anfang habe ich geschaut und ähm, habe dann ganz viele Hindernisse und Verhinderer von außen und auch von innen entdeckt. Und das habe ich jetzt auch neulich mal in meiner eigenen ähm, Facebook-Gruppe beschrieben in, in so einem Dreiteiler. kommen können wir später nochmal drüber sprechen. Ja, und ich habe dann, ähm, also das war halt wirklich so ein roter Faden, wo ich immer wieder ähm, gemerkt habe, ich bin nicht wirklich mit meinem Beruf da, wo ich eigentlich hin will. Hm. Und ich habe ich hab dann einfach das, also wirklich das Bedürfnis gehabt, ähm, oder also ja, das, meine Seele <lacht> hat das Bedürfnis eben, oder die Aufgabe eben diesen jungen Frauen, die jetzt gerade da in dieser Situation sind, wo ich früher auch mal war und mich richtig entschuldigung, beschissen gefühlt habe. Ja. und richtig, Ich hatte den Boden unter den Füßen verloren, ich fühlte mich im luftleeren Raum. ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte und habe dann was studiert, was ich halt anbot, damals. Und ich möchte einfach Frauen, die, die in dieser Situation sind, gleich bevor sich da verschiedene Weichen stellen, die sie dann irgendwie zufällig gehen, oder ja, die sie dann gehen, weil halt vielleicht die Eltern sagen, ach mach das doch, oder weil ähm, irgendjemand ein tolles Jobangebot hat. Ähm, ja, ich möchte einfach, dass sie, dass sie gleich die richtige Weiche finden und selber aus sich heraus sagen, da möchte ich hin. Ja, ja. ja. und das ist so, so wertvoll, weil das, das bringt man uns ja nicht bei. Wir machen Abitur oder Schulabschluss. Und ja, dann stehen wir da. Wie geht es jetzt weiter? Und dann arrangieren wir uns mit irgendetwas. Genau. Und deshalb ist das so, so wertvoll, dass du das jetzt in Angriff nimmst. Und das ist auch alles mhm. erst der Anfang. Von dir werden wir in der Richtung, da bin ich mir total sicher, noch ganz, ganz viel hören, lesen und sehen. Und du hast dann auch eine, eine Facebook-Gruppe gegründet für diejenigen, die jetzt hier ja. zuschauen und vielleicht vor allem mhm. auch. Menschen kennen im Umfeld, die Kinder in dem Alter haben, die gerade Abitur gemacht haben oder die vielleicht schon vor zwei, drei Jahren Abitur gemacht haben, immer noch so ein bisschen auf der Suche sind, die können gerne auch zu dir in die Gruppe. Wie heißt denn deine Gruppe jetzt? Sehr gerne. Ähm, Abi, sich Studium und kein Plan, finde deine Berufung. Mhm. Okay. Und ähm, ja, herz-, also sind wirklich alle herzlich eingeladen und ähm auch ja. die Mamas von Kindern, äh, wo, wo die denken äh, eben, ja, für meine Tochter, für meinen Sohn wäre das. Ich gucke da erstmal in der Gruppe von Hilge, die dürfen auch zu dir oder auch die Papas auch, ne, natürlich, über man nicht auslassen. Oma, Onkel und Tanten und was weiß ich, Freunde, ähm, alle dürfen da reinkommen, ja. Und äh, dürfen da natürlich dann auch ihre, ihre Enkelkinder, ihre Töchter, ihre Söhne oder na, ihre ihre jungen, jungen Menschen natürlich auch einladen. Genau. Ja, okay. ja, klar. Lass okay. mal noch einmal den Namen von der Gruppe zum Mitschreiben für alle. Abi. Abi Studium und kein Plan, Fragezeichen, finde deine Berufung. Sehr also schön. Das heißt, es heißt, es, es geht jetzt nicht nur darum, dass jemand Abi hat oder, oder ein Studium. Es kann natürlich auch jemand sein, der auf einer Berufsschule oder weiß nicht wo. Also, ne? also ich, ich denke halt so, das sind Menschen, die halt ab 18 etwa, 18, 20. Ja bis ach Das kann auch bis 30 oder Anfang 30 sein, ja weil wenn ich ein Studium ähm, abgeschlossen habe, dann kann es sein, dass ich schon 30 bin. Ich, ich habe sehr lange studiert, weil ich eben nicht wusste, was ich machen sollte und weil ich immer Zeit gewinnen wollte. Und ich habe mich im Grunde genommen mit so einem äh, Studentenjob Studiumleben arrangiert. Das fand ich auch eine Zeit lang sehr schön. Und äh, das kann sein, dass es auch Menschen gibt, die Anfang 30 sind und oder einen Job haben, die, ähm, mit denen sie nicht zufrieden sind und äh, der erste Job vielleicht und dann merken sie, oh, doch nicht so meins. Ähm, und dann, bevor es dann ähm, in die Unzufrieden geht, dann bitte hierher kommen. <lacht> ja, bitte sehr wirklich was Sehr schön. Äh, was machen, ja. sehr schön. Genau. Also ich mache da keine schön. Begrenzung. Ja, okay. und das hättest du ja nie für möglich gehalten, dass das letzten Endes bei rauskommt. Sondern das haben wir ja gemeinsam hier mhm. Schritt für Schritt erarbeitet. Und ich kann mich auch noch ganz gut daran erinnern, du bist ja auch genauso wie ich und wie auch alle anderen, die in der Akademie jetzt auch sind, so vielseitig interessiert. Das gibt so viele Aspekte, für die du dich ja auch interessierst. Du bist ja auch ein sehr kreativer Mensch und hast so ja. viele Dinge, die du ja auch nicht gerne auslassen wolltest. Und kann man so sagen, dass wir es auch geschafft haben, dass wir all deine Fähigkeiten, wirklich dein ganzes Potenzial da mit reingepackt haben in diesen Seelenberuf, wo du jetzt durchstartest? Ja, auf jeden Fall. Also das fand ich auch ganz großartig, dann ähm, wirklich auch mir das nochmal bewusst zu machen, was ich alles für tolle Sachen gemacht habe, auch Ausbildungen und Fähigkeiten und was habe ich mitgebracht und so. Also, ähm, und also ich würde auch sagen, ich bin so, ein, so eine Art Scanner, der wirklich, äh, oder die ähm, eben ganz, ganz vieles, ähm, vieles, also ganz an vielen interessiert ist. Und, ähm, und das war auch so meine Sorge eigentlich die ganze Zeit, schon im, im auch am, am Anfang meines, meiner beruflichen Orientierung, dass ich ähm, eben auch die Sorge hatte, wenn ich mich jetzt für eins entscheide, dann, dann kann ich das andere alle nicht mehr, alles nicht mehr, nutzen. Und das habe ich ja letztendlich auch so gemacht in meinem Job. Ja, ich konnte das ja alles nicht nutzen. Und äh, ich bin so happy, dass ich das jetzt in, in meinem Seelenberuf wirklich alles unterbringen kann. Ja. Hm. Beziehungsweise das, was ich kann, das gebe ich einfach ähm, so dann weiter, wenn es gebraucht wird. Ja? ja. Oder verarbeite es eben oder gebe es dann halt weiter in meinem Programm. Ja. ja. ja. Und ja. Äh, genau, das wollte ich auch noch sagen. Also in, ähm, ich bin auch sehr offen für Scanner, <lacht> für Menschen, die eben auch, also so wie ich jetzt, auch sehr vielseitig interessiert, haben, äh, interessiert sind und Angst haben oder die Sorge haben, dass sie eben, wenn sie sich jetzt für eine Sache entscheiden, ähm, dann 40 Jahre damit arbeiten müssen. Ja? Und es ist ja. eben nicht so. Es, es lässt ja. sich unterbringen. Und es, also das war auch eine schöne Erfahrung, die ich jetzt auch gemacht habe. Und die gebe ja. ich auch gerne weiter. Ja. Ja. Ja. Ja. Okay. Wenn du es in einen Satz packen kannst, Könntest oder solltest jetzt. Was ist so bis jetzt? Ich meine, wir arbeiten ja auch noch weiter zusammen. Das ist alles ja erst der Anfang. Wir starten dann noch mehr durch. <lacht> das ist also in einem Satz zusammengefasst bislang. So das Wesentlichste, was du jetzt bislang rausgeholt hast, wenn du siehst, wie es geht wie's geht's dir jetzt. Du bist ja eine absolute Strahlefrau hier, <lacht> äh, im Gegensatz vor noch ein paar Wochen einfach. Ja. Ja. Das Wesentliche vor, vor ein paar Wochen. Also ähm, vor ein paar Wochen hatte ich eine unglaubliche Angst, mich sichtbar zu machen. Und ich würde sagen, also im Vergleich zu ein paar Wochen oder, oder auch zu, im Vergleich zu ein paar Monaten ähm, hat eine ganz große Transformation stattgefunden. Mhm. Transformation, Weiterentwicklung. Und ähm, du sagst ja immer so schön, die Schleier. Wir haben, wir haben in der Kindheit eben diese, oder in der Schule durch, die ganze, ähm, durch diese ganzen Prägungen und so haben wir so viele Schleier ähm, vor uns und ähm, ich habe das Gefühl, so ein Schleier nach dem anderen geht weg. Mhm. Ja, und, und das, was, was wirklich in mir steckt, das, ist, äh, das, das kommt wieder zum Vorschein. Ja. Jetzt habe ich das natürlich nicht in einem Satz sagen können. Vollkommen in Ordnung. Und was macht dein Zweifler, dein Denkler? Ich glaube, man kann sagen, dass du jetzt auch zu 100% unerschütterlich weißt, da geht's hin und den Weg gehe ich auch, richtig? Ja, ich hatte neulich noch mal ein ganz tolles Erlebnis eine Erfahrung gemacht, wo ich gemerkt habe, ähm, wenn, wenn ich in der Situation bin, wo ich etwas, ähm, wo ich wirklich gefordert bin, ähm, jetzt Coaching oder Mentoring mäßig und so, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Mhm. Dann weiß ich es einfach und ähm, dann, dann ist einfach in mir das Wissen ähm, ganz unabhängig von dem, was ich mir angeeignet habe oder gelernt oder noch zusätzlich an, an Werkzeugen mitnehme, mit, also mit aufgenommen habe. Ich weiß einfach, was ich, was ich ähm, zu tun habe. Und das hast du mir vor ein paar Wochen gesagt und ich habe es nicht geglaubt. Beziehungsweise ich habe es noch angezweifelt. dachte so, ich, ich glaub's dir mal. <lacht> Aber ich spüre es noch nicht. Und jetzt ja. seit ein paar Tagen, ich die, wo ich die Erfahrung gemacht habe, weiß ich jetzt und ich spüre es auch ja und das ist sehr das schön. ist was ganz ganz tolles ja also da habe ich wirklich gemerkt sehr, sehr da habe ich noch mal einfach wirklich so ein, so ein Vertrauen mein mein Urvertrauen wird immer stärker oder mein Vertrauen wird immer stärker in mich in, in, in das was ich tue und ähm, ja wird einfach ähm, ja und in, auch in meinen mein Erfolg ja Wunderbar. Genau. Und weil du uns halt auch immer wieder, auch oder mir, diese, diese, diese Werkzeuge auch immer in die Hand gibst und, und mich auch super ähm, unterstützt, wenn ich mal eine Frage habe oder so, dann, dann stelle ich die und dann kriege ich ganz schnell eine Antwort oder du, oder du machst sogar einen Call mit mir. Also da, da, da habe ich einfach auch Vertrauen dann. Ja, ja wunderbar. Liebe Hilge, ja. danke, dass du es geteilt hast mit uns hier. Ich glaube, das ist eine mhm. ganz große Motivation für unsere Zuschauer hier. Dem einen oder anderen mhm. ist es aufgefallen, ich habe die Brille nochmal aufgesetzt. <lacht> Denn ich gucke jetzt mal gleich ins Kommentarfeld rein, was ihr noch an Fragen habt. Und wenn du jetzt hier dich mit Hilge mit ihrer eigenen Story identifizieren kannst, wenn du jetzt in dir spürst, ich bin jetzt lang genug auf dem Holzweg unterwegs, ich will jetzt auch durchstarten, ich will jetzt genau solche Erfahrungen machen, denn endlich wissen, warum ich hier bin, will meinen Seelenplan entdecken, will die Reißleine ziehen, wie geht das immer so schön sagt. Das postet jetzt jemand aus meinem Team gleich, ähm, einen Link hier ins Kommentarfeld rein. Schau mal, wir haben für die kommende Woche noch ein paar Termine hier freigeschaufelt und dann kommst du erstmal zu jemandem von meinem Team in Gesprächen, da finden wir dann heraus ob auch für dich die Akademie wirklich in Frage kommt und dann sprechen wir auch unter vier Augen in einem ganz vertraulichen, persönlichen Gespräch miteinander. So, und jetzt schaue ich mal, was ihr noch an Fragen habt, wo wir uns ja dann gerne hier noch Zeit nehmen. sich mal hier auf meinem Bildschirm orientieren. Mal ein bisschen Zeit verzögert, bis ich eure Kommentare hier sehe. So, die Birgit schreibt: Liebe Hilke, kann es sein, dass du genau durch dieses Labyrinth der Täler und Berge gehen musstest, um heute so stark und so klar dazustehen? Ich finde es wunderbar, was du in dieser so kurzen Zeit schon gestemmt hast. Es ist herrlich zu erleben, wie du wirkst und welche mhm. Ausstrahlung du hast. Okay. <lacht> Danke, Schön, liebe Birgit. Ja. ja, Birgit, das kann wirklich sein. Das ist, äh, das ist definitiv so. Also ich habe auch wirklich die Gewissheit, dass ich diese ganzen Erfahrungen gemacht habe, ähm, also auch von, von, vom ABI bis über diese ganzen Berufsirrwege ähm, und ähm, ja, diese ganzen Wege, die ich da ge gemacht habe und auch die Krankheit und das und die Heilung wieder und jetzt das diesen, diesen ähm, Durchbruch sozusagen, dass ich das jetzt wirklich auch, ähm, dass ich das gebraucht habe, um mhm. jetzt auch wirklich zu sagen zu können, ich kenne das, ich weiß, wie es ist und ich weiß, wo es hinführt, wenn du nicht am Anfang oder wenn ich nicht am Anfang gleich die richtige Weiche gehe und nicht weiß, was ich machen will. Und ich gehe dann diesen diesen Weg der, ähm, des Arrangierens und des ähm, nicht das Tun, was wirklich mir entspricht dann, ich weiß es, wie es ist. Ja, ja. Ich yes. weiß es einfach. Und, dann, und wie das dann in die Krankheit führen kann und wie es dann auch, ähm, ja, gut, es muss nicht jeder so, so in die Richtung gehen dann, ja, aber ich denke schon, dass das auch ähm, sein kann, dass, dass man dann auch irgendwann, äh, ja, irgendwann merkt man halt dann oder merkst du dann, oh weia, wow, ja, das ist jetzt wirklich nicht das, was ich wollte, ja. aber es gibt ja. kein Zurück mehr oder so. Ja. Hm. Ja. Und das möchte ich einfach verhindern. Ja? Also, ich, ich denke mal, ich bin, ähm, ich bin jetzt einfach dafür da, die Frauen sozusagen davor zu bewahren. <lacht> das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ja, davor zu bewahren, diese Erfahrungen zu machen. Ja, ja, ja, ja. sehr schön. Ja, ich ja. kenne das ja von mir auch. Meine Seele hat mir ja auch einige Botschaften geschickt, auch in Form von Disharmonien oder Krankheitssymptomen, bis ich mich dann endlich auf meinen Weg gemacht habe und mir. Ja, auch mal Unterstützung geholt hatte, so wie du jetzt ja auch. Und genau, wie ihr jetzt mitbekommen habt, es ist wirklich die beste Entscheidung, die man treffen kann, in sich zu investieren, sich jemanden an die Hand zu holen, der dort steht, wo man selbst hin will, und dann Schritt für Schritt, wie beim Navigationssystem, sich da durchführen zu lassen. Ne? Sehr schön. Ja. Die Julia schreibt noch, ich könnte euch ewig zuhören. Vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte. Julia, vielen Dank. Die ja, Resi schön. ist auch dabei. Und habe ich doch eben den Kommentar hier gesehen? Die Resi hat sich auch bedankt. Muss man nochmal hier neu aufmachen, dass ich die Kommentare nochmal sehe. Die Silvi ist mit dabei. Ich gucke gerade parallel in meinem Smartphone. Hm. Ich habe eben, ah, hier unten sind noch weitere Kommentare. Aber Fragen sehe ich jetzt im Moment keine. Jutta ist mit dabei. Okay, wo sind wir? Ich hier? sehe hier noch eine Frage. Ja. Von der Katrin Diesing. Ja. Wo stehst du? Wie ist das Interesse deiner Kunden? Und kannst du bereits davon leben, locker und großzügig leben, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, das jetzt. Das ist nein, auf. Ich kann noch nicht davon. Bitte. Das sind die nächsten Schritte, genau. Jetzt habe ich mich ähm, selbst, jetzt habe ich mich, ähm, hab ich mich so kommentiert dass ja, jetzt ist das Geschäft ist eröffnet. Ähm, ich bin bereit für die und ich bin ähm, ja und ich zeige mich jetzt in der, in der Facebook-Gruppe. Ich habe noch vor wenigen Wochen habe ich noch noch einen ziemlichen Schiss gehabt, mich überhaupt in der Facebook-Gruppe zu zeigen, und das habe ich jetzt also transformiert und ähm, ja, und jetzt ähm, jetzt geht's los. Genau. Ja, das ja, und ich die auch Schritte sind halt genau. Das habe ich auch eben damit gemeint, dass äh, jetzt erstmal Klarheit ist, Seelenberuf entdeckt und jetzt starten wir da durch und machen die nächsten Schritte. Und da werden wir ganz bald nochmal von dir hören, Hilge, da bin ich ganz sicher. Kommst du nochmal hier ins Interview und wirst dann noch weiteres eben berichten, wenn es dann eben auch <lacht> um die Sicherheit <lacht> der Finanzen geht, weil darum geht es ja letzten Endes ja. dann auch. Ne? Okay, gut, ja. ihr Lieben, ich habe keine weiteren Fragen mehr jetzt so entdeckt. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank dir nochmal, liebe Hilge, fürs Teilen hier. Du strahle, Frau. Ja. <lacht> wenn du jetzt auch mal so strahlen möchtest, die Hilke, weil auch du deinen Seelenberuf entdeckt hast, erstmal deinen Seelenplan äh, klar hast, da aus den Seelenberuf kreieren möchtest und dir jetzt auch klar geworden ist, da ist es einfach viel, viel leichter, wenn du dir Hilfe holst. Und dann lass uns reden. Es postet jetzt gerne noch mal jemand aus meinem Team den Link hier rein. Und dann sehen wir uns ganz bald in der Durchbruchssession und schauen da ganz genau hin, wo du jetzt stehst und was ich eben für dich tun kann, welche Schritte wir da eben gemeinsam tun können. In diesem Sinne, ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße aus Valencia. Die Hilke schickt ganz liebe Grüße aus Deutschland. Aus Frankfurt, genau. Eine ganz liebe <lacht> Umarmung an euch alle. Bis ganz bald. Ciao. <lacht> Tschüss. <laughs> Ihr Lieben. Ich habe hier noch mal die wunderbare Hilke an meiner Seite. Uns ist etwas bewusst geworden nach unserem gäste Green live interview weil wir so sehr da in verschiedenen Themen eingetaucht waren, dass wir die eigentliche Lösung der Ankündigung gar nicht gebracht haben. Deshalb der kleine Nachklapp hier. Danke noch mal, Hilke, dass du dich noch mal zur Verfügung stellst, bzw. dir noch mal Zeit nimmst, wie überhaupt dazu gekommen ist, dass du innerhalb von drei Wochen wirklich 100% eine Entscheidung getroffen hast für dein freies Leben und auch die Klarheit bekommen hast über deinen Seelenplan und deinen Seelenberuf. Ja, wie es dazu gekommen ist, also ich habe ja Ende März habe ich angefangen mit dem Programm. Und äh, dann war ich auch schon mal draußen aus meinem Job. Das ist, was ich hatte dann Urlaub und... Ähm, und war dann ja auch in Bali. Und ich schon, bin schon zurückgekommen von Bali und habe gedacht, so, und jetzt muss ich was ändern oder ich möchte was ändern. Ich möchte jetzt endlich mein Ding machen und wirklich ja auch mein, meinen Job dann aufgeben. Und eine Freundin von mir, die sagte dann noch, Hilke, jetzt keine Un also keine Entscheidung, die jetzt irgendwie so aus dem Gefühl rauskommt. Und dann habe ich noch so gesagt, nee, nee, alles gut, kein Problem und so. Und dann habe ich mit einer, äh, mit einer Kollegin, das war wirklich drei Wochen, nachdem ich angefangen hatte, also ganz kurz nachdem ich aus Bali zurück war, ähm, habe ich mich mit einer Kollegin getroffen, um die mal zu fragen, sag mal, wie kann ich das denn jetzt, äh, was, was kannst du mir raten, So, das ist eine Betriebsrätin, was kannst du mir raten ähm, bezüglich, ähm, wie ich jetzt so ähm, mit dieser Umstrukturierung umgehen kann und vielleicht reduzieren und was, was, ja, gib mir noch mal ein paar Tipps. So, ja. Und dann sagte die einfach so, frei heraus, Hilke, ich glaube, es wird Zeit für dich zu gehen. <lacht> und dann hat sie mir eine, eine Abfindungslösung ge genannt, ja, hat gesagt, da und da die und die Abfindung gibt es, denk mal drüber nach. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, yo, das mache ich, zwei Tage später. Also wirklich so. Gute drei wochen nachdem ich mit dem programm angefangen hatte weil ich eben auch wirklich das vertrauen dann hatte also erstmal, ich bin ich bin jetzt gut aufgehoben ich habe jetzt ein coaching und ich, ich habe da jetzt meine schritte dann eben auch mit bali ich hatte schon ganz viel losgelassen und dann dachte ich jetzt kann ich auch das auch noch loslassen mhm. und das das hat sich richtig richtig gut angefühlt ja und das meinte ich eben so mit das war das eben mit den drei wochen ja, ja genau und es hat natürlich dann noch eine Weile gedauert, ja. Ja, bis dann alle Formalitäten und so weiter. Ich weiß auch, dass wir das öfter noch mal drüber gesprochen haben. Und dann kommen ja. noch trotzdem Zweifel auf und und und. Aber im oh, Prinzip ja. hattest du ja innerhalb diesen drei Wochen die Entscheidung getroffen. Und dann sieht ja. man einfach noch mal an dem Beispiel. Und sinnigerweise habe ich das auch heute noch mal auf ähnliche Art und Weise ja auch in der, in der Gruppe gepostet, weil ich es bei anderen einfach auch gemerkt habe, sobald du dich für etwas entscheidest und zu so 100 Prozent für etwas committest, bei dir war es zunächst mal der erste Schritt überhaupt hier, zu mir in die Akademie zu kommen. Dann war es bei dir einfach von der Abfolge so, dass Bali halt direkt vor der Tür stand und du dann spontan ja alles dran gesetzt hast, da auch wirklich mitzukommen. Ja. Und dadurch noch mehr wirklich committed hattest und Klarheit hattest, da geht es hin. Du wusstest, du hast die hundertprozentige Unterstützung. Du weißt ganz genau, du hast jetzt mich an der Hand, die mit dir Schritt für Schritt da durchgeht, dass du da hinkommst. Und dann war die Entscheidung einfach getroffen. Genau. So funktioniert es. Ja. Also in erster Stelle steht immer erst die hundertprozentige Entscheidung dafür, sich auf seinen Herzensweg zu begeben, Seelenplan zu entdecken, Seelenberuf zu kreieren uns sich dabei helfen zu lassen. Ja. Und das fühlt sich jetzt auch richtig richtig gut an, ja. Also ich bin jetzt noch ähm, ein Monat, den September noch, bin ich ähm, muss ich noch mal in das ähm, da eben arbeiten. Und dann bin ich drei Monate ähm, freigestellt, weil ich eben so ehrlich war und gesagt habe, ich möchte mich ja. selbstständig machen. Ja. Ja. Und weil ich als der der Sachbearbeiter dann meinte also, sie können aber schon Ende September rausgehen mit der Abfindung. Da habe ich echt Schnappatmung gekriegt. Da ich so, das ist mir dann doch ein bisschen zu früh und dann auch schon, ne, dann so mit allem, was so Selbstständigkeit auch angeht, die eigene Versicherung und so. Das war mir dann, aha, das war mir dann doch ein bisschen zu schnell. Und dann hatte ich mit meiner Chefin gesprochen. Die sagte dann, ja, dann stellen wir sie doch einfach frei bis Ende des Jahres. Dann kann sie sich schön um ihre Selbstständigkeit kümmern. Und ab Januar bin ich dann draußen. Also ich bin eigentlich schon ab, ab Ende September oder ab Anfang Oktober draußen. Du kannst also in aller Ruhe jetzt alle Weichen stellen, um im Januar dann komplett genau. voll durchzustarten. Ja, genau. Das sind so Dinge, die hättest du ja dann nicht in Anspruch nehmen können, selbst wenn man es dir angeboten hätte, weil du hättest ja keine Idee gehabt. Ja, warum soll ich mir eine Abfindung geben lassen oder da irgendwie rauskommen, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie es da weitergeht? Das macht ja dann keinen Sinn. Also, in erster Stelle steht, ja. sich für etwas zu entscheiden, sich an die Hand nehmen zu lassen und dann passt Genau, ja. Sehr schön. Okay. Mhm. Danke, Hilke, dass du das jetzt noch so mit uns geteilt hast, dass äh, ja, wir da jetzt nochmal die Chance hatten, da nochmal <lacht> einzubringen auf den Titel ich überhaupt. Ja, das. Ist mir heute noch so gekommen, dann dachte ich, oh, das haben wir ja gar nicht erklärt. Ja? Stimmt, ja, genau. Jetzt mhm. haben wir es gelüftet nochmal, was es mit den drei ja. Wochen auf sich hat. Und mhm. wenn du jetzt bitte merkst, ich bin es wirklich auch leid, weiter das Leben an mir vorbeiziehen zu lassen, die wertvolle Lebenszeit, weil das ist das Einzige, was wir nicht ändern können, Lebenszeit zurückdrehen, das kann niemand von, von uns. Dann klick auf den Link und komm in eine kostenfreie Durchbruchsession. Dadurch leuchten wir wirklich auch deine Situation und schauen, was für Möglichkeiten es da für dich gibt. In diesem Sinne ganz liebe Umarmung. Bis dahin. Ciao, ciao. Hilge darfst auch Tschüss sagen. Hast das letzte Wort. Tschüss. <lacht>